Sie zu. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Dragovic, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Er berichtete, was sie getan haben. Was das für Leute waren. Warum alle sterben mussten. Vater war Musiker in Stalingrad. Während der deutschen Besetzung füllte der Klang seiner Geige die Luft mit wundervoller Musik. Korsakow, Stasow. Es ist alles gelade. Er spielte viele Werke und Komponisten. Es wird Zeit. Für ja, meine die bitte. Landsleute war es ein Zeit, auch die letzten Reste des deutschen Militärs zu vernichten. Ein Symbol es wieder. Alles einfach. Es geht los. Seine die Musik Männer und ich hatten während der schlimmsten Winter an der Die waren wir gewöhnt, in ihm eines aber Nachts auch heute durch das in deutschen Ader, wenn zu kollaborieren ich an ich diesen kann, tag zu an weil weit weit wie zu hause war das aber gleichgültig sie waren nur auf ihre eigenen vorteile und pläne bedacht. So, ich glaube, jetzt darf ich mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Popel mit Zucker. Mein Name ist Arden, alles Popel mit Zucker. Äh, das hört ihr normalerweise erst im Outro. Ich wollte es mal am Anfang sagen. Äh, ich muss ein bisschen was sagen dazu. Und zwar, ihr denkt es vielleicht, ja, was labert der? Die letzte Folge kam ja vor kurzem raus. Black Ops 1, 0 bis 4, so gesehen. Ähm, ich habe aber Ewigkeiten nicht mehr aufgenommen. Äh, die letzte, also Ewigkeiten. Die Folgen liegen seit Mitte August auf der Festplatte rum auf YouTube oben, gesperrt, jetzt ist der 17. Dezember. Ich gehe gleich zum Fahrzeug, keine Angst, ich wollte nur noch was sagen dazu halt. Und ja, ich bin wieder umgesogen, habe ein bisschen was geändert und ich muss jetzt gucken, dass ich ein bisschen wieder auf aufnehmen kann. Es wird nicht mehr so regelmäßig sein, aber ich dachte, ich probiere es mal wieder, ich habe noch Bock drauf. Äh, aber einfach, dass ihr es wisst, das ist jetzt irgendwie vier Monate her, also ich weiß nicht mehr ganz alles. Ja, aber ich probiere es mal wieder ein bisschen mehr durchzuziehen. Ähm, ja, wir schauen mal. Aber, aber jetzt machen wir mal weiter. Ah, der Held von Berlin ehrt uns durch seine Gegenwart. Sind Sie das Kämpfen nicht leid, Resnov. Solange Mütterchen Russland Feinde hat, erhöre ich Ihren Ruf. Vergessen Sie die Rivalitäten, Graf Resnov wird tun, was man ihm befiehlt. Wir sind wegen eines Deutschen hier. Wegen eines ganz Bestimmten. Dr. Friedrich Steiner. Der Mann hat uns seine Unterstützung angeboten. Ihm darf nichts geschehen. Missachten Sie den Befehl, sind Sie tot. Alles klar. Der wird eh gleich quatschen. Ja komm, du willst doch was sagen, ich glaube an dich. Was ist denn ja. gerade zwischen ja. ihnen und Dragovic vorgefallen? Als die Besetzung begann, ließen er und sein Schuss und Kravchenko, meine Männer und mich, in der Unterzahl zurück. Sie versprachen uns Verstärkung. Aber es kam keine. Dragovic und Kravchenko sind Opportunisten. Manipulatoren! Man kann ihnen nicht trauen, Dimitri! Dimitri Petrenko war einer der mutigsten Männer, die ich je gekannt habe. Von der Belagerung Stalingrads bis zum Untergang Berlins war er an meiner Seite. Für die Wunden, die er erlitt, um uns den Sieg zu sichern, hätte er in Russland als Held begrüßt werden sollen. Aber Stalin hatte keine Verwendung für Helden. Im deutschen Dorf nichts geschehen! Wir brauchen Steiner lebend! Bewegung! Alle beide gehen wir! Es ist schön, wieder Ups. an ihrer Seite Sorry. zu kämpfen! Ja, mein Äh, Vater. ja, ich hoffe, man sieht, Ich habe ein bisschen an den Einstellungen den rumgespielt. Jeden des okay. Nur Steiner muss verschont werden. Nein, das ist eine granate Wie renne ich denn um? Ah, L3. Ich bin voll Assassin's Creed am Spielen, deswegen bin ich die Steuerung gewöhnt. Das wäre dann irgendwann auch mal was zum Let's Playen, vielleicht mal, aber nicht jetzt. Äh, ja, auf jeden Fall, ich hoffe man hört das zwischen den Schüssen noch, ähm, ich habe ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt, ich habe zwischenzeitlich auf HDMI geschalten, äh, jetzt bin ich wieder zurück auf die alte Einstellung, weil HDMI nicht aufnahmefähig ist aus irgendeinem Grund, aber das heißt nichts anderes, als dass ich hoffe, dass die Qualität ein bisschen besser ist, trotz dass es ein AV-Anschluss ist und kein HDMI. Digga, hakt. du bist doch gerade umgefallen. Ich wollte ich noch erschlagen, du Missgeburt. So, ja, wir wollen die nicht leiden lassen. Ich würde die eigentlich gerne erschießen, dass die aufhören müssen, hier zu schreien. Danke, weil ich finde es nicht cool, wenn da so Leute leiden, auch wenn es Videospiele sind. Kurz und schmerzlos, außer dass es ist ein richtiges Arschloch, dann hat er es verdient. Musste kurz husten aus irgendeinem Grund bin ich in letzter Zeit dauerkrank krank, seit Monaten jetzt. Also keine Ahnung, es wird nicht besser. Ich habe es einfach mal aufgegeben. Ah, das war die falsche Granate wieder. Ah, das, macht weh. das war doch eine ist sehr gut. Wollte ich zwar nicht, aber okay. Von da hinten schießt irgendwo. Ich muss ein bisschen aufpassen, tatsächlich merke ich gerade. Ah, ich glaube, der ist tot, okay. Der gehört zu uns. Entschuldigung. Der sah so aus wie der andere. Zu den halten. Ne? Ich glaube, ich spiele auf einfach. Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Ah, das war eine Granate. Ähm, aber ich glaube, ich habe es auf einfach gespielt jetzt. Ich werde es auch nicht ändern. Ich finde es okay. Ich will die Story kennenlernen. Und nicht 20 mal sterben, weil ich hier reinrenne. Das war mir eigentlich schon immer lieber in solchen Spielen, wo man wählen kann. als wenn ich auf Hard spielen muss, wo ich 10 mal sterbe, mache ich es dann lieber ein bisschen einfacher. Dafür macht es mir dann auch Spaß und ich lerne die Story mehr kennen. Na komm, Na, komm jetzt. Das war jetzt richtig billig. Hallo. Kurz nachladen. Habe ich meine MP40 noch? Jawoll. Die ist nice, aber die MP40 hat einiges mehr an Munition. Hier geht's es nicht lang. Ich bleibe mal bei meiner Waffe, aber. Okay, das ist kein ausbruchsicheres Fenster. Äh, kein durchbrechbares Fenster so rum. Drücken Sie L2 und... Das wollte ich auch machen, so hallo. Nö, nee, ich halte die Kann ich hier hoch? Ah, cool, hier können wir von der Seite reinflanken. Ich glaube, die Pause hat beim Laptop auch ein bisschen gut getan. Der stürzt jetzt einiges weniger ab, hat einiges weniger Probleme tatsächlich. Vielleicht jetzt, wenn ich ihn wieder ein bisschen auf äh, Hochtouren bringe, damit geht es wieder öfters, aber ich hoffe, er hat sich ein bisschen erholen können. Jetzt. Kann ich jetzt einfach. Nicht mehr. Das ist cool. Da ist uns keiner mehr. Gut. Die gehören zu uns. Ich muss kurz auslösen. Er wird dort sein, wo sich alle Feiglinge verkriechen. So weit wie möglich vom Schlachtfeld entfernt. So. Ob wir nach dieser Mission wohl nach Hause können? Ich hoffe es, Dimitri. Ich hoffe es. Wurde gut alle laufen einfach an unserem Feind vorbei. Also das waren alles Feinde. Ups. Ich mag ja das Mörserfeuer. Das ist voll praktisch. Ich muss sagen, wir haben echt eine gute Waffe bekommen. Komme ich hier einfach hinten rum, oder... Ich habe das im Intro jetzt nicht oh Quatsch, das, äh, nicht ganz gecheckt, welches Jahr wir jetzt schreiben, ehrlich gesagt, oder wo wir zurückkommen. Aber ich vermute mal, so mit, äh, es hat irgendwas mit Deutschen zu tun und so, vielleicht mit dem zweiten. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das sonst sein könnte. Ich habe mich nie damit befasst, was so kriegsmäßig irgendwo abging. Was nicht unbedingt meine Leidenschaft, ehrlich gesagt, das mal zu äh, anzuschauen. Von daher keine Ahnung. Oh, der ist tot schon. Okay, jetzt habe ich die lame Waffe, glaube ich. Na komm, wo bist du? Da bist du. Ich glaube, die hat mehr Wumms drauf, dafür weniger Tempo. Ja, ziemlich sicher, die hat mehr Wumms drauf. So, ich probiere das Spiel ein bisschen mehr voranzubringen jetzt. Also vielleicht nicht mehr zwei, äh, 20 bis 30 Minuten, sondern vielleicht ein bisschen mehr. Weil normalerweise habe ich etwa 2 bis 3 Stunden, so, wenn ich dann Zeit finde. Ich probiere es auch wieder wirklich öfters zu machen. Ich hier runter. Äh, ich sollte nicht sein. Gut. Friedrich Steiner. Zielen Sie nicht mit der Waffe auf mich, blöder Russe. Bringen Sie mich zu Dragovic! Als ich dem Deutschen in die Augen sah, sah ich, dass das Böse dort noch brannte. In diesem Moment sehnte ich mich danach, sein elendes Leben zu beenden. Aber ich war Soldat. Damals glaubte ich noch an Befehle. Was ist hier denn so wichtig? General Dragovic will sich einen Namen machen. Er glaubt, dass in diesem Außenposten etwas ist, was für Russland von großem Wert ist. Dragovic und Steiner, reden wie alte Freunde. Das gefällt mir nicht, Reznov. Wir müssen Jeder. uns beeilen. Manche Deutsche würden die Zerstörung der Eroberung vorsichtig. Sie haben mir versichert, es gibt keine Probleme. Ich kann nicht überall sein, General Dragovic. Die Soldaten mich. haben geschworen, ihr Land bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Bewundernswert, aber sinnlos. Grafchenko, bringen Sie das hier zu Ende. Reznov, Sie und Ihre Männer gehen fort. Jascha, Petrenko, Nevsky, Belo, Picharev! Wir aus! Erzählen Sie mir von am Projekt. Das ist ziemlich heftig gewesen. Ich wollte mal gucken, was da passiert. Sorry. erkannte unser Land, dass wir die Alliierten nicht mehr lange abwehren konnten. Wir begannen nach unkonventionelleren Lösungen zu suchen. Während des Kriegs konzentrierte sich meine Forschung auf chemische Waffen. Es war penible und frustrierende Arbeit gefragt. Doch schließlich entwickelten wir eine Waffe, deren Effektivität unsere kühnsten Träume übertraf. Die Waffe, die sich nun in diesem Schiff befindet. Nova 6. Und wir suchen jetzt dieses Nova 6, alles klar. Okay, ich habe aber immerhin habe ich eine Taschenlampe auf der Tukarev oder Tukarev heißt sie. Ja, Tukarev. Hier machen mal die Tür auf hier. Momentan ist noch alles extrem ruhig und das passt mir nicht wirklich von diesem Außenposten aus gestartet. Die Ziele waren Kontrollzentren. Washington D.C. war unser erstes Ziel. Danach Moskau. Hm, ehrgeizig und wundernswert Steiner. Aber wir waren zu spät. Die Briten standen vor der Tür und ihre Bomber setzten das Schiff außer Gefecht. Es verfing sich im Eis. Wir retteten was wir konnten, aber es war zu spät. Deutschland hatte sich ergeben. Und über Berlin. Bete die rote Fahne. Eine Sondereinheit hatte Befehle, das Schiff im Angriffsfalle zu zerstören. Offenbar haben sie versagt. Die Sprengladungen wurden niemals aktiviert. Das ist es. Reznov, öffnen Sie die Tür. Ist schon heftig, wenn man das so hört, dass die da alles weggebombt haben. Ich bin. Ich glaube, Black Ops spielt auf einer Fantasy. Ja. A fantasy story? Ich glaube, Numodomorph hat wirklich eine realistischere Story, ist aber nicht real. Wir hatten gefunden, wonach wir suchten. Nova 6. Wobei das, das ja auch schon ein bisschen realistisch gegenwärtig, gegenwärtig wäre. So dachten wir jedenfalls. Aber unser Sieg wird nur kurz. Dragovic wollte die Wirkung des Giftes selbst sehen. Und es war eine Gelegenheit, einen tiefen Stachel zu ziehen. Ich wusste schon lange von ihrem Misstrauen, was sie für Männer waren. Ich hätte den Verrat voraussehen müssen. statt sein Leben für das Mutterland zu geben, starb er für nichts. Wie ein Tier. Er hätte in Berlin fallen sollen. Als ich meinen besten Freund sterben sah, wurde mir klar, dass noch andere die deutschen Waffen suchten. Die westlichen Alliierten kreisten wie die Geier. Natürlich flohen Dragovic, Kraftschenko und Steiner wie die Ratte. Und überließen mich den Briten. Britische Kommandos greifen unsere Stellungen an. Los! Kämpf den Weg frei. Ah, alles klar, müssen wir jetzt einfach fliegen. Ich glaube, ich ist noch eine Waffe noch. Oh Mann, das waren zu viele. Ich wollte ein paar totschlagen, statt Moni zu verbrauchen, aber... Naja. Haben wir jetzt zwei Feinde? Genau, die wollte ich noch haben. Die sehen irgendwie cool. Die mag ich. Aber ich halte noch meine PPSH. Die Pepe, glaube ich. richtig Hammer. Die mossin ist richtig stark. Die gefällt mir. Ach hier, Entschuldigung. Das können böse enden. Ach klar, drei Minuten. Wo muss ich denn hin? Nein. Ja, los, Freunde, los! Na klar, das, das habe ich so berechnet und herausgefunden vorher, dass genau das passieren wird dann. Also wir kämpfen gegen alle, wir sind allein, habt ihr gehört? Ein bisschen dunkel für mich gerade. Ich gehe wieder raus. Irgendwie muss ich noch da hochkommen. Wo ich wollte, meine hauen. Verdammt. Da noch mal Okay, ich lade nach. Ich lade nach. Ja, ist gut. Ich bin am Nachladen. Ja, schon hab dich schon nicht vergessen. Da oben, so und jetzt laden wir zuerst nach, bevor ich darauf gehe. Genau wegen dir, du Pisser. Aber der ist wieder unverwundbar da drüben. Okay, das sind ein paar unverwundbar. Und ciao. Okay, das sah schmerzhaft aus, aber wir müssen weg hier. No. Ich war ein Narr zu denken, dass die Bedrohung vorüber wäre. Erst als ich gefasst und nach Volkuta verschleppt wurde, erfuhr ich von Dragovic's wahren Absichten. Er würde für Nova 6 sogar sterben. Mason, hören Sie. Uns rein die Zeit davon, mein Freund. Werden Sie diese Waffe vernichten? Oder glauben Sie, dass Sie sie benutzen werden? Die Fahne ist eine andere, aber die Methoden sind identisch. Sie benutzen sie genauso wie mich. Entscheiden Sie sich. Entscheiden Sie sich, wofür Sie lieber kämpfen wollen. Dragovic, Kravchenko, Steiner. Diese Männer müssen sterben. war die ganze Zeit bei mir. Sind Sie sicher? Norden. Wir gingen nach Norden. Wir trank. Wir wurden abgeschossen. Reznov hat selbst das überlebt. Radowitsch Schuss und Kravtschenko verbracht. Er wusste, das. wir Wir Hotel 9.1. Wir stürzen den Sektor Bravo Tango 7-9 ab. Mayday, Mayday. <lacht> Davis, bist du noch da? David! Komm schon, David! Frank, mit mir. Alles okay? Scheiße! Yo, yo, yo. Mein Bein! Ich brauche hier ich Hilfe! Blute. Scheiße, sie kommen. Mach sie fertig. Wir müssen von hier weg. Das Ding wird gleich. Ja, jetzt wird's erst lustig, scheiße. Wenn sie übrigens immer noch kacke, dass keine Untertitel gehen, ich hab's vorhin auch mal probiert. Kann ich da nur an einer bestimmten Stelle rein? Boah. Und los. Ja, dann machen wir das halt nochmal mit. Ich drück da mal ein bisschen Viereck. Ja, es vibriert ein bisschen stark jetzt. Wunderbar. Ich schon nach dem Typen nach jetzt stattdessen. Okay, ich muss hier raus. Hallo, ich muss hier nach oben. Dankeschön. Was? Ah... Ja, ja, wir werden blablabla. Ach so. Oh, jetzt geht es plötzlich. Oh. Okay, das war cool. Das wäre mal unser Heli gewesen. So, und jetzt sind wir da. Ich weiß nicht, was ich beim ersten Mal falsch gemacht habe, dass ich da nicht hochgekommen bin. Aber es hat ein bisschen so ein Vibe von. Verdammt. Verstanden bleiben sie in der Nähe zum Dschungel nur dass wir halt wissen hier wer unsere 9, Feinde sind hier Jemand da? wir dachten wir hätten dich in dem Heli verloren wie sieht der neue Plan aus du übernimmst den südöstlichen Rand und wir sehen unseren Treffen. verstanden Whisky ist unterwegs, over. Gut, dass du noch bei uns bist, Woods Ich weiß nicht, wieso ich plötzlich ein Messer brauche, aber okay. Dragovic! Kravtschenko Steiner! Eeeh. Was? Weißt du, wie wurde ich denn entdeckt? Bullshit. Verstanden. Bleiben Sie in der Nähe, Viktor. Hey, hier Whisky. Jemand da? Whisky, höre. Woods, wir dachten, wir hätten dich in dem Heli verloren. Wie sieht der neue Plan aus? Du übernimmst den südöstlichen Rand und wir sehen unseren Treffpunkt. Verstanden. Och ne, die, die haben die gute Waffe überschrieben. Oha. Bullshit. Gut, du noch bei uns bist, Dabei habe ich doch immer ein Messer eigentlich. Ja, aber ich bleib mal oben. Senko, Steiner. Als ob. Sorry. Yes. Ah, da drüben. Alter, das ist richtig heftig. Hey, Charlie. Klappt jedes Mal. Am nächsten, instruiere uns. Ganz in der Nähe dieses Dorfes ist ein Militärposten. Unter dem Kommando von General Schengel. Die Luftabwehr hat den Leitoffizier erwischt. Ein ZBU. Machen wir ihn unschädlich, dann können die Hornets rein. Whisky Team, übernimmt die Brücke und den östlichen Fluss. Mason mit mir zum Westrand. Treffpunkt Dorf in fünf Minuten. Verstanden? Whisky Team zu mir. Bis später dann. Ja, ciao. ZPU, ich hätte es CPU gesagt, aber vielleicht meine ich was anderes als die. Hobbyzentraler, ja, kein Schein. Ich muss schon sagen, es sieht immer noch geil aus schon, muss ich schon, muss ich schon zugeben. Da konnte COD glaube ich noch nie enttäuschen. Ah so ja. Na gut, dann warten wir halt. Es ist schon recht heftig gemacht. Jo, da brennt dann bald mal. X-Ray sichert die Westflanke. Ankunft in drei Minuten. Wir teilen uns auf. Ich übernehme den oberen Teil. Du über den Fluss und such einen Ort für das Sentex. Verstanden. Hm. Ein bisschen speziell ist es schon. Danke fürs Vorwarnen, Junge. Ladungen sind scharf und bereit. Sierra in Position. Whisky bereit. Verstanden. X-Ray unterwegs. Aber wenn's knallt, dann kommen die, das ist klar, ne? Hast du den Zünder? Hier ist er. Ich warte bis er sagt, jetzt. Ich habe ein Geschenk im Tanklager da vorne hinterlassen. Ah, gut. Mäßen. Schauen wir mal, was das Samtex so kann. Los, los, los, los, los, los! Feuer frei! Fähre die Augen nach dem ZBU auf! Die Köpfe unten halten! Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich schieß einfach mal auf alles. Geh in, in welche Position, verdammt nochmal? Ich bin ja bei dir, chill. Oh, come on. Ja, ich hab's ja gesehen. Fähr oh. die ne, Augen nach dem ZBU auf. Nö, das Ding ist wirklich ZPU, das sagen wir auch. Ich geh mal da ruhig. Ah, der fickt mich an egal, wo ich bin, das ist so okay. Ich sehe es. Eine oh, Granate in das Ich glaube das ist mein Job, immer noch. Ich würde da. Okay, ich komme da nicht hoch. Wir müssen da runter auf jeden Fall jetzt. Das ist das Geschütz. Mason ausschalten. Sobald deren Luftabwehr erledigt ist, gehen die Hornets rein. Verdammt, Mason! Rüber zu 202 da! Ich sitze hier fest! Bei der Hütte am Fluss! Gesehen? Machen wir sie platt! Charlie verteidigt das Geschütz um jeden Preis. Achtet auf die Ratten! Ist leer, Ziel erfüllt. Hier Geile Sachen. Okay, ich soll vielleicht ein bisschen weniger rumfreuden mit dem Granatenwerfer, aber zu ist, okay, ist egal. Charlie verteidigt das die Widowmaker Ich hoffe jetzt einfach mal, das sind unsere.. Mach ich. Doch gesichert. Weiter. Eine Geht durch los. die Hütte. Mason, geh voraus. Mason, hier rüber. Den hat's erwischt. Ziel war'n Den Rest des Dorfes sichern. Charlie hat gleich das M.G. Scheiße, Decker. Den um. Dann wir mal vor. So, ich muss gerade ein bisschen zielen. Blick in diese Hütte. Voraus. Ich, ich habe keine Mund, ich verstecke mich mal. So. Jo, und ich glaube, die Folge ist auch related. jo. Ich sehe schon 43 Minuten, fast. Äh, ich bedanke mich für's Zuschauen, ich hoffe, euch es gefallen. Und ja, ich, wie gesagt, ich probiere nochmal weiterzumachen. Ich werde sicher noch eine Folge aufnehmen, vielleicht zwei. Mal gucken. Also, danke für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio.